Hey, leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Poppen mit Zucker. Wir spielen heute wieder Black Ops 2, wo wir das mal aufgehört haben. Äh, ist eine halbe Stunde her, knapp nicht ganz, doch etwa. Wo wir letztes Mal hier waren, ihr wisst es vielleicht noch. Und ja, wie ihr schon merkt, ich habe aus, weil ich auf Easy spiele wahrscheinlich jetzt, habe ich hier ein MG gekriegt statt eine, statt eine Pistole. Und ich habe einfach schon das Gefühl, dass die, dass das MG das Ding einfach mal zehnmal einfacher macht und dass ich hier geblieben bin auch. Äh, meine Drohne ist leer, deswegen nehme ich kurz mal die Fall und oh, das ist eine Granate. Ich habe sie gerade noch gesehen, aber zu spät. Komme ich da noch hoch? Alter, kein Wunder überlebe ich das nicht da unten. Guck mal, wie viele Gegner das sind. Das ist doch nicht normal, Entschuldigung. Aber Wollen die überhaupt, dass ich hier überlebe? Das ist die andere Die andere Frage. Oh, fuck. Fuck, ja klar. Ah man, ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht gar nicht überleben soll hier oben. Ich bleibe trotzdem da, wo ich bin. Das ist ein super Platz. So. Wie weit ist denn der Zweck? Nirgends. Ich gehe mal zu dem kurz hin. Vielleicht muss ich wirklich bei dem am Felsen bleiben. Okay, da gibt es sogar einen Ausguck. Ja, ich glaube, ich bin zu weit nach vorne gegangen, das hat mir die Mission ein bisschen gekillt. Ja, ich durfte jetzt auf jeden Fall die ganze Story nochmal miterleben. Das war fast schon cool. Also ich meine, die Story ist ja cool, aber... Ich hab die ja nicht umsonst vor einer halben Stunde schon mitgespielt, weißt du? Na, na, Jetzt bin ich tot. Ich, ich glaube, ich bin zu lange da gewesen. Ich muss gucken, dass ich da vorwärts komme, anscheinend. Ah, ich bin zweimal gestorben, natürlich. Entschuldigung, natürlich. Erstmal muss ich mehr kohle. Oh. ich schmeiße jetzt schon mehr Kohle rein. Boah, ist stark. Mehr Kohle, dazu kohle natürlich. Meinte ich. Nichts anderes, nur Kohle. Okay, der rennt ist da runter. Ich gehe mal mit kurz, wo der hingeht auch immer. Okay, wir sind weiter als letztes Mal. Habe ich meinen Sniper noch? Ah, fuck, ich habe keine Muni mitgenommen. Das wäre jetzt noch was gewesen. Aber eben. Ich kriege auf Easy plötzlich eine AK, die ich vorher nicht hatte. Okay, da ist ein Auto definitiv und ich habe keinen Sniper-Muni. Ich lag kurz meine Muni nach zuerst. Ich hoffe, da nicht gespeichert da wieder. Der hat eh gespeichert da. Und los, los, los, los, los, los, los. los. Los, los, los. Jawohl. So. Da oben hält irgendwas richtig hart drauf. Ja. Toll. Boah, uh, schon viel besser. Boah. Da ist nochmal ein Auto. Irgendwo ist nochmal so ein Kackauto verdammt. Wieder an der Stelle wie vorhin und diese Mission ist scheiße. Ich habe glaube ich sogar Auto-Aim eingeschaltet, irgendwann, weil ich keinen Bock mehr hatte. Es hilft einfach gar nichts. Ich kriege kurz hinter die Muni-Box, weil da ist irgendwie voll easy. Also die sniper räumt das recht stabil weg. Ja, dann renne ich mal, aber da ist eh noch mal ein zweites, das weiß ich. Und zwar genau hinter mir jetzt. Ganz ehrlich, fick dich hart. Ich check nicht, was so schwer ist an fucking drei Gegnern abknallen, aber anscheinend bin ich zu blöd dafür. Fickt euch alle hart, ich schieße euch allen in die Nüsse, weil ihr so missgeboten seid. Latten nach. Und er dreht auch... Ja, komm okay. Ich kann mich nicht drehen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nichts machen. Kack ernsthaft. Fick dich doch einfach hart. So, und weg hier. Ich gehe in das Haus. Leck mich um den Arsch. Hier ist eh schon... Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Klar. Und jetzt bin ich wieder am selben Punkt wie letztes Mal und es geht einfach nicht weiter. Okay, da oben ist noch dieses Auto, das ich noch wegräumen wollte letztes Mal. Mach ich das halt jetzt erst? Ach jetzt, ich verstehe nicht, wo ich getroffen werde. Ich check von welcher Richtung. Ich bin nicht so dumm, dass ich die Pfeile nicht lesen kann, aber... Da ist einfach nichts in dieser Richtung, wo die Pfeile hinzeigen. Das ist das Problem. Ja, vielleicht regelt er das auch einfach alleine. Weil ich sehe die Schüsse, ich sehe, dass was passiert, aber ich sehe da nichts in dieser Richtung. Und ich bin wieder in derselben Situation wie letztes Mal. Das ist Mega toll. Und irgendwer sieht mich jetzt wieder quer durch Bäume und Wände durch, natürlich. Klar, wieso nicht? Ist ja nur COD. Kann ja passieren. Gegen jemand hat da auch endlos Feuer. So wie es aussieht, aber ich weiß nicht wer. Ich gehe gar nirgendwo hin, ich bleib jetzt einfach hier fertig. Ich hab den da oben gesehen. Ich hatte... Okay, ich hatte nicht, nicht ganz. Nicht ganz. Na gut, ich gehe mal zu dem Typen hier runter. Mal wenn ich nicht an wieder unsichtbaren Kackwänden festhänge. Ernsthaft, was ist das für ein Scheiß? Wir sind im ersten scheiß level Und der kriegt einfach gar nichts mehr auf die Reihe, weil ich zu dumm bin, um alles zu machen anscheinend. Aber hey, Hauptsache wir sehen die Gegner nicht, die mich ja anscheinend quer durch die ganze Map durchsehen. Fucking hell, Alter. Fick dich ins Knie. Ernsthaft. Klar, macht auch Sinn, dass da plötzlich alle von allen sein. Was macht der Typ da hinten eigentlich? Gar nichts. Der, der wickst sich wahrscheinlich einen runter hinter dem Felsen. So, boah, geil Leichen, Alter. Verdammte Scheiße. So, ich hocke jetzt einfach hier. Mach einfach gar nichts mehr. Schießt du überhaupt, du Mongo? Hat's Fick dich ins Knie, Alter? Mach mal was. Nee, der hockt im Kräu. Natürlich, natürlich, weil Hudson kann ja natürlich angeschossen werden. Kein Problem. Hudson hat ja unendlich Leben, ne? Bei mir reicht es, dass da drei unsichtbare Gegner sind, die durch Felsen schießen anscheinend. Drei Gegner, die nicht existieren. Übrigens... Klar, ich kann ihn nicht mal töten. Okay, ab da schießt er auf mich. Das ist heißt, eigentlich müsste er ja da sein. Und da ist nix. Da ist nix. Da ist niemand. Da ist keine verfickte Sau rum. Da oben ist einer. Den sehe ich. Da oben ist etwas. Da ist nix. Okay. Leck mich doch einfach fett am Arsch. Und ich dachte, geil, ich krieg eine MG. Das funktioniert wenigstens nicht mal das klappt. Nee, ich bin einfach kacke in diesem Spiel, das weiß ich ja, aber das ist ja einfach mal nicht legitim, entschuldigung. Natürlich, jetzt fangen wir auch noch an mit Granaten, natürlich, weil alles andere war ja nicht schon gut genug in diesem Kack. Aber ganz ehrlich, ich habe mich echt gefreut auf Black Ops 2 und dann kommt dieses Kack-Level. Ich habe mich echt gefreut, die Story von, äh, von Mason weiterzuführen, ganz ehrlich. Weil das war eigentlich eine geile Story, jetzt im eins drin. Und jetzt kriege ich diese random Bullshit-Kills rein, die ich nicht hinkriege aus irgendeinem Grund. Aber klar, ich fülle 15 Minuten damit, am selben Ort zu sterben, weil es so lustig ist. Für das spiele ich ja COD, ne? lauf doch wenigstens um die Kackbäume rum, du Mongo. Ernsthaft, zu so blöd zum Kacken, der Typ. So, jetzt will ich mal wissen, wo meine Kackgegner sind. Da ist einer, der auf dem Felsen, den habe ich gesehen. Cool. Bringt mir nichts, weil sobald ich aufstehe, kriege ich das wieder nicht hin. Und hat's dann nichts zu tun, Außer mitten im Feuer zu hocken und so, ja, die schießen gerade auf dich, Kumpel. Willst du nicht mal was machen? Pff, ich werde ja ignoriert. Ich bin zu cool dafür, Alter. Wir laden, wir laden. ich warte mal kurz bis ich geheilt werde, so bauen wir wieder ein bisschen rum, warten bis wir geheilt sind, ich nehme mal keine AK raus So, wieder runter, schnell, geh auf, du, geh runter, du verdammte Missgeburt, Alter Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, Alter. Ernsthaft? Ja, ich bin zehnmal gestorben zum Wohl. Boah, ernsthaft. Wir haben so oft dieses Scheiß, geh dahin, verteidige den für zehn Jahre. Jetzt muss ich da verb. Ganz ehrlich, leckt mich doch fett am Arsch. Ihr könnt mich nicht töten. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Ehren Freundschaft. Er ist genau wie du, Kleiner. Von mir aus könnt ihr alle zurücklassen, die können alle verrecken, diese Missgeburten, Alter. Schreibt die Mission mal gescheitert. Alter. Ganz ehrlich, das ist die dümmste Mission bis jetzt. Im ganzen COD und das zeigt COD 1. Da, mal gucken, was wir hier für Waffen haben. Achso, wir können später zurückkommen und dieselben Mission nochmal spielen mit neuen Waffen. Die ist eh schon fast Max, das ist eigentlich schon geil. Das wäre die, wie die wir haben. Die ist empfohlen, aber ich finde ehrlich gesagt... Okay, eine Shotgun ist auch geil. Eine MP. Nee, nee, die... Die, die, die Fall ist eigentlich perfekt, ich weiß nicht. Was ja. haben wir? Verbessert das Zoom? Salben und automatischen Feuern. Ich nehme den Zoom. Rocket Launcher ist immer geil, aber klappt leider nie. Ähm ich kann den Sniper mitnehmen. Achso, Entschuldigung, die Musik ist natürlich viel zu laut jetzt, aber naja. Ganz ehrlich, die Mission kackt mich gerade richtig an. Ich nehme einfach irgendeinen Stil. Reduziertes Zittern beim Zielen oder verbessertes Zoom. Ich nehme Zittern. Zukunftskick gewährt den Zugriff auf andere sonst unzugängliche Bereiche der Karte. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Aber wir nehmen das einfach mit. Dann starten wir mal das Level endlich. Nordkorea angezettelt. Steht's im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordes -Dier? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul? Scheiß Menendez. Arschloch. Beim JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in die scheiß Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordis Dias zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Dias' Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Und genau jetzt Milliarden Leute, dass Raul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs, er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Menendez hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Kubaner. Die Elite. Topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis Dee momentan? Eine Milliarde vielleicht? Eher zwei, die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordis Dee eine harbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. Bereit, Harper? Halte die Leine in Schwung! Lass mich hier nicht hängen! Alles klar, wir schwingen hier mal ein bisschen die Gegend rum. Ich drücke einfach mal Quick-Time-Events. ist eine coole Ausrüstung, muss ich zugeben. Alter, das, das letzte Kapitel habe ich gerade hart getriggert, ganz ehrlich, das ist so lächerlich. Vor allem der letzte Checkpoint, den ich beim ersten Play gehabt habe, der war ja richtig behindert dann dafür. Ich weiß, behindert sagt man nicht, es tut mir. Ich probiere wirklich sowas nicht zu tun. Behindert ist so ein... Ja, nee, nicht, nicht böse gemeint. Es ist dumm. Ich probiere nicht voll auf... Scheiße, scheiße, scheiße. Kinderspiel. Sei kein Idiot. Unterschätze erschätze nicht, war ohne Handels. Salazar. Harper. Crosby. Deine Anhänger, Timeless. Was bedeutet Cordy's eigentlich genau? Das ist doch Zeit. Herztag oder so. Hört sich eh an. Wenn es will, dass seine Anhänger genau das glauben. Aber das ist es nicht. Crosby, bist dran. Ich bin Batman. Okay, das ist schon wieder cool, muss ich zugeben. Ich kann aber nicht hoch runter steuern und links rechts übrigens. Die Höhe ist genau vorgegeben, da ich fliege. Räume! Ja, hab ich gemerkt. Ich warte noch. Jetzt. Ach, scheiße. das uh, Ich, ich wollte ein bisschen später. Okay. aber ich jetzt alles noch mal kurz? Nein. Dann warte ich oh, Boah, mein Controller ist auch harte Party. Auf dein Kommando! Unten rechts haben wir ein komplett neues Overlay über die Waffen. Ich mach meine Fresse gleich wieder rein, keine Sorge. Oder halt ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich. Komm. Der Feind will das Einsatzgebiet verlassen. Anweisungen? Wir brauchen Info über ihre Möglichkeiten. Angriff. Zeitchen. Siehst du das? Ja. Zuschlagen, sobald ich treffe. Eine EMP-Granate wird ihre Tarnsysteme durchbrennen lassen. ich wollte eigentlich ohne, was ist das? Ballistik, Fall, ich, ist das meine Sniper, die ich ausgewählt habe? Ja, das ist mein Sniper. Cool, ich habe jetzt ehrlich gesagt gehofft, wir haben einen Schalldämpfer drauf, aber anscheinend gibt es den noch gar nicht. Na gut, wir gehen mal nach vorne, da ist nämlich schon einer von uns. Diese Suzen, äh, dass sie diese Schutzanzüge, die so unsichtbar machen, die sind schon voll heftig. Die Suits. Äh, tü ich weiß nicht, ob die Waffe jetzt wirklich die beste Waffe ist. Passt schon. Okay, der war sauber. Ah, fuck, der Leben. Habe ich Aimbot noch an? Moment. Ja, ich habe gezielt. Kein Wunder ist die Mission so schwer geworden, dass man da nicht durchkommt. Und ich bin mir noch sehr enttäuscht von dieser Mission. Muss ich zugeben, weil... So uncool. Äh, Interaktion, irgendwas kann ich da machen. Ich mache das mal kurz. Aufschneiden. Oh ja, und gleich ist mal die... F Ay, wobei, für letztes Mal habe ich hab eine viele Stunde gemacht, knapp also. abkühlen lassen. Da ist noch ein Auto. Jetzt nicht mehr. So, ich würde sagen wir gehen mal. Cool. Also wirklich cool. Bin immer noch kein Fan davon, dass ich alle umbringe, aber cool. Ich glaube um zu sagen, ja ich bringe nicht so viele Menschen Menschen um ist COD einfach das falsche Spiel. So, ich habe gerade überlegt, der Tempel kommt mir bekannt vor. Kann das sein, dass der im? Ne, das war Modern Warfare, im Tempel war. Das war eine ganz, Nein, ah, das war ein anderes Layout. Ne, ne, ne, nee. das ist nicht dasselbe. Oh, ich wollte ihn eigentlich übernehmen, aber nein. Nope, nope, nope, nope, nope. Es ist ein 360er. -Macht. Fuck. Klar, wenn ich dagegen kämpfen muss, haben sie 360er-Geschütze. Sonst reicht's knapp 480, wenn überhaupt. Macht ja auch Sinn. Das ist unsere. Ups. Sorry, Salazar. Noch vier Schuss und dann habe ich keine Moon mehr drin. Toll. Gut, nehme ich halt die Scorpion Evo mit. Ah, scheiße. Ich will meine Sniper eben behalten, falls was ist, weil Sniper ist eigentlich immer gut. Jetzt bin ich halt mit der Scorpion Evo unterwegs, aber das wird schon passen. Das Scorpion Evo. Da war noch was. SMR mit Laser. Sind nein, nein, nein, nein, nein, wir bleiben bei der Scorpion. Oh, das ist cool, das Visier. Das, das gefällt mir. Ich mache noch ein bisschen. Für letzte Folge. Ich will das wirklich ausgleichen. Aber ich wollte letzte Folge einfach nicht, weil für mich ist halt einfach... Ich kann keine Pause drücken, weil ich nämlich nicht mit OBS auf. Äh, und Elgato lässt mich noch durch aufnehmen. Und dann müsste ich das danach wieder schneiden. Das ist einfach ein riesen das haben, eine riesen Datei, um rauszuladen. Was Die Mauern sind mehrere Meter dick. Ist kein Empfang, Sag Rex Bescheid. Wir gehen ja. rein, Kraken. Hier, Harper bestätige Technologieeinrichtung unter dem Tempel. Fordere Räume und Eindämmungseinheit für unsere Position an. Achtung, Kommunikationsauswahl im Innern erwartet. Kraken bestätigt, Bodenteam rückt zu sofortigem Einsatz aus. Geschätzte Ankunftszeit folgt Salazar aufmachen. optische Systeme. Unsere Techniker müssen das analysieren. Gut. Tarnung deaktiviert. AGO-Gefahr. Ah, ich will die, Tarn die Tarnung wieder aktivieren. Aber ich meine, die Waffe sehen die ja noch. Also... Und sobald ich Damage kriege, ist ja glaube ich auch vorbei, also... Und die Roboter haben ja einen Wärmesensor wahrscheinlich drin, das ist nicht so. Ich frage mich nur gerade, ob die Tarnung irgendwie äh, zeitlich begrenzt ist oder sonst irgendeinen... ...Begrenzer hat, weil... Wenn ich einfach durchgehend getarnt werden, also bleiben kann, finde ich das schon cool. Aber wirklich fair ist es dann nicht. Wobei nach der letzten Mission ist mir das scheißegal von wegen fern ist. Ja okay, die sehen mich. Der hat mich gerade abgeschossen. Ich glaube wirklich, die sehen die Waffe, die rumfliegt. Ja gut, die Sniper muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Als ob die alle die Waffe einfach gefressen haben. Nein, da ist meine. Ali, ich hab dich gesehen da. Du hast nichts getan, bis ich gekommen bin. Hier sind alle tot, das ist eine Waffe. Irgendwie die klingt cool. Achso, Fahrstuhl, ups. Also, ich fahre den Fahrstuhl runter. Äh, wir machen jetzt mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf euch hat gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Adrian, alles Puppen joa, und Ja, und bis zum nächsten Mal. Sind es doch ein bisschen mehr als letztes Mal. So. Wird schon passen.